Meine Damen und Herren, ich schließe die Fragestunde und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Hier gibt es einen Wahlvorschlag der FDP mit der Drucksache 19-7353, vorliegt. Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Dankeschön. Die Gegenprobe bei Stimmenthaltung des Kollegen Hahn. Der ganz offensichtlich dort rein will. Ist er trotzdem dahin gewählt worden? Okay, alles klar. <lacht>